Bei der Herstellung von Fertigerzeugnissen entstehen Kosten, deswegen nennen wir ein Fertigerzeugnis auch Kostenträger. Wie viele Kosten ein Kostenträger verursacht, das wollen wir herausfinden, weil wir ja einen angemessenen Verkaufspreis kalkulieren wollen. Wir haben bereits festgestellt, dass wir einige Kosten in der Höhe genau ermitteln können. Das sind einmal die Einzelkosten, das heißt das Fertigungsmaterial und die Fertigungslöhne, sowie gegebenenfalls Sondereinzelkosten. Allerdings haben wir ja noch die Gemeinkosten. Diese können wir einen Kostenträger nicht direkt zuordnen. Das Einzige, was wir wissen, ist die gesamte Höhe. Also zum Beispiel bei den Hilfsstoffen sind im letzten Abrechnungszeitraum bei allen Kostenträgern Kosten in Höhe von 20.000 Euro angefallen. Wir müssen jetzt also hergehen und die Höhe der Kosten für einen bestimmten Kostenträger schätzen. Das könnte bei den Hilfsstoffen noch ganz gut funktionieren, wenn ich das abschätze, bei den anderen Gemeinkosten allerdings nicht mehr. Außerdem haben wir ja ganz viele Gemeinkosten. Wir haben jetzt hier im Beispiel nur ein paar aufgelistet. In Wirklichkeit wäre diese Liste ja wesentlich länger. Ja, was mache ich, wenn etwas aufwendig und einfach zu kompliziert ist? Ich vereinfache das alles. Das heißt, ich überlege mir jetzt einen Zwischenschritt. Und zwar folgendes. Ich überlege mir, wo treten denn diese Gemeinkosten im Unternehmen auf? An welcher Stelle? Und das nenne ich dann Kostenstelle. Und dann teile ich das Unternehmen funktional ein. Für die Herstellung muss ja Material beschafft werden. Das heißt, ich richte eine Kostenstelle Material ein. Dann muss natürlich die Fertigung stattfinden. Das heißt, ich mache eine Kostenstelle Fertigung. Die Verwaltung muss das alles koordinieren. Und dann mache ich noch eine Kostenstelle Vertrieb, weil ja das fertige Zeugnis verkauft werden muss. Und dann überlege ich mir, welche Kostenstelle welche Gemeinkosten in welcher Höhe verursacht. Für diese Verteilung gibt es ein Hilfsmittel, den Betriebsabrechnungsbogen, kurz BAB. In diesem BRB stehen jetzt die gesamten Gemeinkosten aufgeschlüsselt in Kostenstellen. Das heißt, dieser BRB bezieht sich immer noch auf alle fertigen Zeugnisse einer Abrechnungsperiode. Gut, was habe ich davon? Nun, zunächst mal habe ich nicht eine ganze Liste von Gemeinkosten, sondern nur noch vier Kostenstellen. Und ich erstelle diesen BRB jetzt nicht ständig, sondern nur einmal und kann dann auf Grundlage dieses BRBs die Gemeinkosten auf einen einzelnen Kostenträger verursachungsgerecht verteilen. Das heißt, ich gehe mal ganz einfach davon aus, dass ein Kostenträger, je mehr Einzelkosten er verursacht, auch mehr Gemeinkosten verursacht. Das heißt, ich setze im Betriebsabrechnungsbogen die Gemeinkosten in Relation zu den Einzelkosten und habe da noch einen Prozentsatz, den ich auf die Einzelkosten aufschlagen kann und dann die Kosten eines Kostenträgers berechnen kann. Gut, bis dahin sind noch einige Schritte zu tun. Wir werden auch noch ein bisschen was beachten müssen. Der nächste Schritt ist erstmal, dass wir uns angucken, wie wir denn diesen Betriebsabrechnungsbogen erstellen.